Wie bekomme ich den aktuellen Wordle-Hype in mein Moodle rein? Ich gehe zunächst auf die Seite, die in der Videobeschreibung angegeben ist, und dann finde ich hier unter Datei den Code und zwar als Textdatei. Ich würde empfehlen, die Version 2 zu nehmen. Die läuft, soweit ich getestet habe, auf allen Geräten, auch auf den mobilen Geräten. Und wichtig ist hier nicht direkt öffnen, sondern wirklich. Die Datei herunterzuladen, da gibt es auch keine Probleme oder sollte keine Probleme mit den Umlauten geben. Ich habe die Textdatei mal geöffnet und wenn ich mal runterscrolle hier zu dieser Wörterliste, dann sollten hier diese Umlaute richtig dargestellt sein. Diese Liste oder diese Wörter kann man natürlich austauschen, wenn man jetzt zum Beispiel was Fremdsprachliches machen will. Man sieht, es ist immer gleich aufgebaut, das heißt, ich habe hier diesen. Einfachen Anführungsstrich, dann den Begriff, einfache Anführungsstrich und ein Komma. Dazu habe ich in der Internetsuchmaschine eingegeben, Liste mit Wörtern mit fünf Buchstaben. habe dann eine vernünftige gefunden. Es gibt ganz viele, aber die kann man entweder schlecht importieren oder die Begriffe sind nicht unbedingt geeignet, was keine richtigen Wörter sind. Die habe ich dann kopiert, hier in die Spalte A eingefügt, in der Spalte B dann dementsprechende Formel gemacht mit der dann dieses einfache Anführungszeichen davor und danach gesetzt wird, dann noch ein Komma und das Ganze noch mit Kleinbuchstaben und dann hier noch die Nummer, es beginnt immer mit 0, kann man entweder eingeben oder auch hier mit einer Formel, also Zeile und dann minus 1 und dann jeweils runterziehen die Formeln und dann hat man seine Liste und die hier, die Spalte kopiere ich einfach raus. Und dann in die Textdatei. Natürlich kann man auch einzelne Wörter austauschen oder welche dann am Schluss ergänzen. Am Ende der Liste sieht man dann auch schon die relevante Stelle, nämlich da, wo ich dann das gesuchte Wort eintrage. Da trage ich nicht das Wort ein, sondern die Nummer, beginnend bei 0. Das heißt, wenn ich in meine Excel-Liste gucke, ich möchte jetzt hier mal vielleicht nach Alarm. Äh, oder möchte Alarm auswählen, das wäre die 63, dann trage ich hier die 63 ein. Ja, mehr muss ich da gar nicht machen. Ich kopiere jetzt diesen Code hier aus der Textdatei und gehe dann in Moodle. Dazu schalte ich als erstes mal den Texteditor aus. Und im Prinzip kann ich jetzt diesen Code überall einfügen. Ich mache das mal mit einem Forum. Dazu gehe ich hier auf Aktivität anlegen, wähle ein Forum aus, vergib hier einen Namen und jetzt wähle ich hier den Typ aus und da mache ich mein Frage-Antwort-Forum. Denn bei dieser Forumsart, da müssen die Personen, wie es hier heißt, erst einen eigenen Beitrag schreiben, bevor sie die Beiträge der anderen sehen können. Und ich habe ja zusätzlich noch diese 30 Minuten Frist, bevor ich dann einen anderen Beitrag sehen kann. Das heißt, das eignet sich ganz gut für so ein Spiel. So, den Abschluss mache ich hier noch raus. Den Rest lasse ich so, wie es ist. Und gehe mal auf Speichern und Anzeigen. Den Code an sich gebe ich jetzt hier in keiner Frage oder Thema ein. Das würde gar nicht funktionieren. Sondern ich trage den hier bei Beschreibung ein. Ich habe ja den Editor ausgeschaltet. Deswegen kann ich hier direkt HTML einfügen. Inklusive JavaScript. Also so wie er ist. Und gehe dann wieder auf Speichern. So, man sieht jetzt hier, der Code ist drin. Das Ganze funktioniert. Ich kann es auch testen. Unser Beispiel war ja Alarm. Das gebe ich mal ein und das wäre dann auch das richtige Ergebnis. Hier wird nichts gespeichert, das heißt, wenn ich die Seite aktualisiere, dann kann ich einen neuen Versuch starten. Ich gehe dann hier auf Neue Frage hinzufügen und schreibe als Betreff das aktuelle Datum rein. Und bei Mitteilung dann, was die Schüler tun sollen. Das heißt, auf Antworten klicken und das Ergebnis posten. Ich gehe dann auf Beitrag absenden. Dann kann es dann schon losgehen. Die Schüler versuchen hier also dieses Rätsel zu lösen. Und wenn ein Schüler dann das richtige Ergebnis hat, kann er hier auf das aktuelle Thema gehen. Er kann hier auf Antworten gehen. Dann die richtige Lösung reinschreiben gehe dann auf Beitrag absenden und ich kann ja hier dann sortieren nach der Zeit und dann weiß ich ganz genau, wer der Sieger ist und wer als erstes abgegeben hat. Für das nächste Mal mache ich dann folgendes, ich gehe hier auf Einstellungen bearbeiten, gehe dann wieder bis zu der Stelle, an der ich die Nummer eingebe, ändere hier die Nummer ab, wenn ich dann ein anderes Wort eintrage, gehe auf Speichern und Anzeigen und füge dann ein neues Thema hinzu, das alte Thema sperre ich. Und dann kann es wieder von vorne losgehen.